Das ist jetzt das. Ihr fahrt von dem umgeschmissenen Tor da hinten da lang, schmeißt das Vollgas dann da rein. Ich war einfach zu schnell. Ne? Also. Ich überlege mir irgendwas wegen nächster Challenge oder so. Also, hier machen mal irgendwas. Keine genau. Ahnung. Irgendwas kann ich gut. So, hat jetzt so. einer eine Ahnung, was wir da sollen? Keine Ahnung. Hm. Was wir sollen? Keine hm. Ahnung. Ja. Ich meine, es werden wir hier hergestellt und... Äh, Geiles Wetter Werk draußen. Werkzeug und... Ja. Ja, mit diesen hm. Händen, mit Schrauben? Nee. Ja, du bist ja der Oberschrauber vor dem Herrn. Ja, genau. genau. Also irgendwie... Hey, da kommt, was. Da kommt was. was. Bevor wir losfahren, sollten wir uns mit der Technik der Mofas befassen, im Falle eines mechanischen Problems. <lacht> <lacht> Deswegen werdet ihr eins eurer Mofas auseinandernehmen und Was? dieses coole Bild nachahmen. Ja. Oh! Äh. Einmal zerlegtes Mofa. Ich muss auch weg jetzt. <lacht> ja. Ich, muss... ich euch noch. Servus, Servus, gut? Gut. Servus, tschüss. Ciao. <lacht> <lacht> Eure Zeit wird dabei gestoppt. Sobald ihr das Foto gemacht habt, wird die Zeit angehalten. Achso, das Foto. Nachahmen. Foto gemacht. So. Das heißt, wir müssen jetzt den Muffer zerlegen, aber... Welches Muffer äh, müssen wir denn zerlegen überhaupt? Welches zerlegen wir? Keine Ahnung. Das muss man, muss man ziehen. Ich nehme die goldene Mitte. Äh, den du, dein Muffer wird zerlegt. Servus. Fertig. Hammer, ja, mach doch mal kurz. pass <lacht> mal auf, ja. So, geht's los, oder? Die Zeit beginnt jetzt. jetzt. Okay, ich habe hier das dämme werkzeug hier die Hoferzange und hier der Hoferhammer. Nimmst du mal den Hammer? Haben. Kannst du wohl bitte mal mit dem komischen robotorischen Werkzeug dich Ach, etwas so nee, ja, weil ja, das Aber das sagt, Ich habe gesagt, ich soll es schnell. Aber nicht damit. Was Ja, er zerlegt das Ufer, das ist die Aufgabe. Ja, da. Ja, das ist alles da. Nein, Gott. Also die erste Schraube drehen schon mal mit und lässt die nicht aus. Ja, Jawohl, er zerlegt mal das. Ja, ich muss nachdenken. mit was willst du das machen? Ich mache einen Schraubenzieher. Da brauchen wir mal kleine Nüsse. Kann okay, wir mal ruhig halten. Wow. Wo ist mein Schraubenzieher ne? Ja, kann ich mit alles wegnehmen. Ich hab's da hingelegt. Den hab ich da hingelegt, der kennst du. Guck <lacht> mal, ja? Du Ja, schon uns, sehr geklaut. Oh, Mann, oh. Ja, komm, komm, komm. weg vom Werkzeug. 10 Der klaut hier die ganze Zeit, ne? 12, 12. Nee, das sind 10er. Ne? Der Griff geht nicht ab. Nach ungefähr 20 Minuten mit einem alten Mofa und Holger dreht einer gerne mal am Rad. Ratet mal wer. Na, du bist ja, ich ich 40 dran gemacht. Ja, rum. Schrauben drehen, Modell drehen. Mhm. Ich die 40 oh. Super, super. Ganz toll. Spitze. Das, das Ding euch das ist vergabend. Das Also das Hinterrad. Doch. Ah. Randalin. Randalin. Oh. Oh. Skandalin. Skandalin. Was denn da? Ah, erandalen, ramdale. Oh, skandalen. Was? Ist <lacht> no. Na, dick dick Schrauben, ja, ja, das, das weiß ich, nicht. aber geht nicht mal Kette da. Ne? Ja, mach halt die Kette raus. Was sind ja, soll ich die Kette denn wegmachen? So einfach geht das. wie soll ich die Kette denn wegmachen? Kann da war sie wieder, die Gravitation. Wo ist eine andere ähm, Wo ist eine 17er? Ich, ich, ich hab's doch schon im Start, entspann dich doch. Chill mal deine Basis. Du musst doch mal ein bisschen deine Super Basis krass, ziehen, Mach mal zu, ey! Oh, <lacht> Wahnsinn, wenn ich eine Werkstatt hätte und ich würde dich da anstellen, dann würde ich einen ja Sturzlohn von unter 50 Cent kriegen bei diesem. Pass mal auf! ich bin ein... Ich will, pff, nö, das lass ich, ich jetzt mach, nicht auf mir sitzen. Mehr? Mach halt mal. Ja, mach ja. ich auch. Du musst das hier aufmachen, das geht. Pass auf. Dann halt das fest, ich mach's auf. Ich muss einen Kompressor anmachen und Schlagschrauber holen, weil das geht nicht anders. Wieso das denn? Ja, den weil den ich den dir das sag, dass das nicht anders geht. Äh, <lacht> halt mal bitte. Nee, lass mal, Holger. Nein. Das geht nicht anders. Yes. Sowas haben wir früher Kröckkettel getrunken. Dafür hast du jetzt eine Schlagschraube angemacht. <lacht> <lacht> ja. Das kriegst du mit dem Schlagschrauber auf. Natürlich kriegst du mit dem Schlagschrauber auf. Ich muss ja mal gerade die Schraube abreißen. <lacht> Wir werden keine Schrauben abgerissen. Alles macht ja kaputt. Da musst du einen Schlagschrauber nehmen, das kannst du so nicht machen, glaub's mir. Schlagschrauber brauchst so, du dafür. Das, ja, so. das geht nicht ohne Schlagschrauber. Tja dann, also, gib mir doch mal einen Schlagschrauber. Ja, gib ihm schnell einen Schlagschrauber. Du sollst es geben. Das dauert halt seine Zeit, weißt du, weißt du? Wer will mal einen Schlagschrauber? Ja in die richtige Richtung ein? Gib ihm! Rechtsum, ja? Ja, oh. <lacht> <Das ist krass. lacht> Jungs, ich habe ganz schmutzige Finger. Och, er hat ganz schmutzige Finger! Oh. <lacht> Gibt es eigentlich eine 105 er Die Elber ist zu groß und die 10er zu klein. Du brauchst auch erst, wenn du ein 8er noch haben willst mit dem 5er und dann mit dem 3er her. Ja, klar. <lacht> dass der Auspuff freiwillig abgeht. Na ja, dann, ja. Ja, jetzt. Dann drum nehmen wir eben noch mal Gewalt an. Ey, du dreckige Auspuff, du dreckige. Wenn du da nicht sofort rauskommst, dann kriegst du dich schon auf die Fresse. Kommt aber auch ja, nicht, ja. ne? Oh ja, süß, ja, halt ja, ja das ist ja prank wunderbar. Ne? Da willst du nicht. Ah, fertig. Hier, schenk ich dir. <lacht> Den Tank kann man gar nicht abbauen, das ist ein Bestandteil von Rahmen, gell? Richtig. Deswegen ja, ja. heißt der Rahmentrank. Habt ihr euch mal Aha. das Foto-Rundwort? Ähm, wieso Leute? What? <lacht> nee. ich das Da steht Ciao. Wieso kriegen wir das Ding von der Ciao schon? Wenn noch gar nicht klar war, welches wir zerlegen sollen. Halt mal. Hat der Produzent da zufällig gedrückt? Ich glaube hier ist ein ganz großer. Ich glaube hier ist eine ganz große Verschwörung am Stand. Aber hallo. hallo. Aus Zeitgründen, und weil ich befürchte, dass ihr das Ding nicht wieder zusammenkriegt, gebe ich euch jetzt die doppelte Zeit, nämlich eine Stunde, um das Muffer wieder zusammenzubauen. Die Zeit beginnt, nachdem ihr den Ramsch hier habt. Ey, hallo, das ist kein Ramsch. Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Man möge es von meinem Tisch entfernen. Man möge es von meinem Tisch entfernen. Okay, dann entfernt es mal. Ich bin ja gespannt, wie viele Teile übrig bleiben. Gar ja, keins. Wir wollen wir Fachsinn? <lacht> Was gibt es denn da so, blöd zu lachen? <lacht> ja, jetzt kommt er mit seinem kleinen Lego creator Während ihr ja. die mhm. paar Teile wieder zusammenbaust, baue dann. ich ein, zwei Rad aus tausend Teilen zusammen. Tausend Teile. Ja. Ja, tausend. 21. 1023 Teile. Wir haben hier vielleicht 30 Teile oder so. Die Zeit beginnt jetzt. Okay, wir machen das in erstmal wieder rein, oder? Komm, Mofa. Ich krieg jetzt meine Rauchen. Ich meine Rauchen. Servus. Viel Spaß, Ralf. Wer auf den